Hallöchen meine süßen kleinen Flöschkieschen und Leute, spielen wir mal wieder Kirby's Adventure! Juhu! Äh, ja, das war wieder ein super Start. Das Ding ist aber, dass ich nicht so gut bin mit dem Start an der Folge. Äh, zumindest nicht in Kirby. Das Ding ist, ich habe jetzt versucht, fünfmal oder so, ungelogen, jetzt äh, Kirby aufzunehmen und ich bin mehrmals auch schon bis zum Ende der Welt gekommen, aber ich habe es immer wieder verkackt. Die Folge hat mir nicht gefallen, es war langweilig und blöd. Und egal was jetzt passiert, das werde ich auf jeden Fall hochladen. Yeah! Das habe ich mir zuvor vorgenommen. und deshalb würde ich jetzt sagen, nehme ich mir etwas mehr Zeit, damit ich den Anfang machen kann. Und Wow, ich habe gerade meine Kopfhörer fallen lassen. Ganz kurz. So. Wow, sehr sehr professional, ich weiß, aber ich mir jetzt auch egal. Ich weiß, dass die letzte Folge etwas her ist, aber ich habe ja gerade die Grund genannt, dass ich einfach kacke bin. Aber ich hoffe, das wird nicht mehr passieren und tut mir leid, dass ich es so lange nicht vorkam. Und ich habe geguckt, hier gibt es kein Secret Excel, nur so. Erst ab der dritten Welt kommen die ganzen Secret und die werden sich dann häufen und häufen und häufen. mich drauf. Der 2-2. Oh Gott. Weißt du, kann man die alle sofort so killen, genau. Yeah stimmt genau, ich weiß jetzt, wie man hier noch. durch muss das habe ich nicht am Anfang nicht gecheckt. Und zwar wenn man unten drückt mit Kirby oder ein A oder B oder was auch immer, dann kann er so ein Dash machen. Ganz das ganz cool. Und hier gibt's den Igel genau Und hier. Ja, das zweite Level hat die schon gedacht aber ist mir jetzt egal, dass ich's noch mal mache. Na na na, tut man leid, wird hoffentlich nicht mehr vorkommen. Dort sieht auch ganz schön aus. Wenn wir jetzt hier durchgehen, dann kommt's noch schöner, denn wir kommen zu einer Wüste. Yeah ja. so ich nehme mal ohne fähigkeit die jetzt nicht das war was ich gerade hatte so ich würde jetzt extra nicht mit dem schwert nehmen weil jetzt kommt nämlich zwischen -Both. und nehmen würde ich gerne ohne schwert machen weil das schwert ist mega op gut die anderen attacken sind jetzt auch nicht unbedingt nicht op aber den schwert kannst halt schneller angreifen und das ist dann am ende endeffekt besser so, und hier können wir jetzt zum Rad werden. Neue Fähigkeiten, nehme ich das Rad und dann, wir, äh, dann drehe ich aber am Rad hier, hui! Und den Joke habe ich bestimmt noch nicht gebracht oder so, vorher. <lacht> nein, natürlich nicht. Der ist auf jeden Fall gerade angefallen und habe ich nicht vorher in einer anderen Folge gesagt. Oh, das zählt noch! Ich habe noch äh, mein Leben dazu bekommen, juhu! Und ist das Ende? Das ist ein sehr kurzes Level. Haben wir bestimmt schon gemerkt. Yo! Ich hab's das erste Mal geschafft auf die einzukommen. Da hast du freut mich natürlich. Sind. Ich hab sogar ein One-Up für. Das ist auch sehr nett von euch. Oh, uh. Oh, das Kran-Mini-Spiel. Uh. Oh. Sei der Kran. Sei der Kran. Du, du, du, du, du, du. Let's go! Lasst uns die Kriegsel Beim Kran muss man einfach nur ungefähr so nah in der Mitte sein. Wie möglich. Und dann hat man die besten Chancen. Manchmal hat man an Pech anscheinend. Ja, das war doch voll gut. Und das jetzt auch wieder. Das sollte eigentlich passen. Aber wenn du so eine Pose machst, dann fällt er gleich runter. Oh ja gut, außerdem schüttet nicht, dann okay. Und, und, und, und, zwei One-Ups sind mir immer noch mehr wert als nur einer. Von daher bin ich zufrieden. <lacht> uh, wir haben zehn One-Ups. Nicht schlecht. <lacht> yeah. Level 3. Und ja, ja, ich, ich, ich hätte es richtig gesehen. Ich dachte eigentlich, ich habe eigentlich vermutet, dass ich hier Ziel Excel freischalten kann, aber nee. Das ist wirklich das, das, ist das Level. Von daher machen wir hier mal blöd schon mal wieder. So, mal den Regenschirm. Oh, stimmt. Hier müssen wir müssen mal immer auf diese äh, Porträts unten achten, neben Körper äh, meine Lebensanzeige, weil die sind so cool. habe ich schon noch recht gesagt, aber ja, die sind wirklich cool. Yeah. Du, du, du, du. Okay, was gibt es denn hier in diesem Level für uns außer diesen einen Gang, zu dem wir hinkommen, ja? Juhu. Okay, was gibt's hier? Oh. oh mein Gott, das UFO, das UFO! Yo. Da werden wir nämlich zum UFO. Ich, ich wusste nicht, dass es das hier gibt. Das UFO ist mega selten, von daher freue ich mich gerade. Wenn man ganz normal drückt, geht man so sowas. Wenn man etwas länger drückt, hat man einen Strahl. Wenn man ganz auflädt, dann hat man einen Stern. Und der ist natürlich am stärksten. Also ich habe stärksten, aber die größte Range. So, bam. Das hier hat etwas mehr und das hier ist halt nur vorne. Oh yeah, ich freue mich Ich wusste gar nicht, dass es hier ein UFO gibt. Ich habe es nämlich vorher nicht geschafft, hier hinzukommen, weil ich hier alle, außerdem alle Blöcke zerstört habe. Als ich es vorher aufgenommen habe und hier zu diesem Level gekommen bin. Aber ja, yeah, das freut mich. Wow. Aber das UFO ist etwas OP, wie man sieht. Man kann ihn nicht unter Wasser. Und was ich noch sagen wollte, ich, man kann mit bestimmten Fähigkeiten einfach so unter Wasser kämpfen. Das ist nicht nur.. das UFO. Oh Gott, ich tue mich so schwer anscheinend diesen Display mit den unterwasser level Das ist natürlich blöd, und das tut mir natürlich leid. Ich weiß nicht, was jetzt gegen ihn soll. Das alles ist jetzt. Ja. Doof. So, und so. so aber wie, wie komme ich jetzt hier eigentlich hoch oben? Ja gut, das ist eh nur für nur für ein one -Up hätte ich gern gehabt, aber ja, weil ich gehe keinen Steinfähigkeit von dem raus. Oh, die haben in in, in in späteren Teilen so viel geändert. Pfiou. Wir können auch einfach so äh, aufblasen, dann hier dieses dieses Luft, äh, diese Luft äh, auslassen, dann seht ähm, das auch schon als äh, wie ein Stern. Nur nicht gegen Gegner, also nur nicht gegen Bossgegner meine ich. Bossgegner brauchen dann wirklich so einen Stern. So bam. Oh stimmt. Bam, bam, bam. Es gibt noch die mehr Night boss Bosskämpfe. Da schickt er dann seine Minions. Die sagen wir dann auf und schmeißen gegen den anderen. Oder die gehen sich halt äh, anderseitig. Aber ich nehme die immer und schmeiße dann gegen sich selbst. Das hat zu mir, zumindest bei mir immer gut geklappt. Und deshalb mache ich das auch immer. Oh, Gott. Ja, aber ausweichen bei den Ausweichen bin ich ja nicht so gut. Hat man vielleicht schon gemerkt. Oh, Gott. Oh, Gott. Nee müssen es eigentlich selbst umbringen das weiß ich gar nicht das wäre lustig irgendwie so und das war's dann auch schon ja und was kommt jetzt oh jetzt Hier? nur plus eins weil weil ich ja das andere schon verloren habe also immer ein klein wenig was gebracht so glaube ich es noch mal gegen zu sein zu kommen Ja, Mann. Boah, ich bin wohl gut. Ich glaube, ich hab's jetzt wieder drauf. Das freut mich natürlich. Ja, super, super, sehr. Ja. Jetzt -Team ein. Und wir zu drei. Da, da, da, da, da. Yeah. So, weiter. Das hier bin ich aber nicht gekommen, soweit ich weiß, oder? Also das ist geil. Hab ich das vierte Level noch einmal gemacht? Ja, ich glaube schon. Na, naja, egal. Hier haben nur See das gucken wir uns mal an, weil ich habe keine Fähigkeit. Ui. Allerdings oh, haben wir noch gar nicht gesehen, ne? Das zeige ich euch mal. Denn damit können wir so einen Strahl machen. Was man für Film beim UFO gesehen hat. Der Strahl kommt von dieser Fähigkeit. Ist blöd, dass ich euch jetzt schon das UFO gezeigt habe. Aber das wusste ich nicht. Tut mir leid. Das UFO ist jetzt ein großer Spoiler von den anderen Fähigkeiten. Aber ich glaube, das sucht euch eh nicht. Von daher ich mal lieber nicht. Und Level 4 UFO. Oh cool, nice. Das sieht echt voll cool aus hier. Ah. Ich bin nicht, ich bin nicht so gut mit der Fähigkeit, Deshalb entschuldigt meinen Skill. Ui, Affen? Zumindest sehe ich die so als Affen. Die, sind mir, die sehen mir persönlich aus wie so Affen mit, mit einem mit, äh, mit, mit Team Skull Skull. Oh, verdammt. Oh, one Oh, die können Sterne schmeißen, so mini kleine Sterne, das wusste ich gar nicht. Interessant. Das war alles nur für ein One-Up, naja, ein Leben verloren, ein One-Up bekommen, ist eigentlich schon ein guter Deal, so, finde ich, oder nicht, was meint ihr? Aber ist ja nicht so schlimm, denn die Kriege, ja, wieder eine Maki Tomate, yeah. Ach komm, das ist doch lame, gib mir den Sparky. dum oh dum yeah. du das ist krass. Ja, haben wir den Pass, toll. Was viele nicht wissen, das, das ist das der Regenschirm oder halt der Sonnenschirm, was auch immer das ist. Das ist eigentlich so stark ist. Das ist auch eine der Stärkeren. Eigentlich ist alles sehr stark, aber ich meine, das, das ist besonders stark oder so, keine Ahnung. Ich finde es einfach stark. Und wir haben hier die Steinfähigkeit, jo. Eigentlich dachte ich, dass dieser andere, dieser dieser Klotz, dieser mit dem Gesicht, mir die gibt, aber hat er nicht. So, und das macht die Scheinfähigkeit mit dem. Ach komm, hätte ich ausweichen können, weißt du? Mit dem. Mit der Scheinfähigkeit können wir, können wir uns zu Stein verwandeln. Die Downbeat von Smash. Und hier haben wir einen Mike. Hier sind wir Mike. Und da können wir B drücken. Da können wir dreimal. Eine, eine Bombenattacke, so eine Crash-Attacke können wir dreimal einsetzen. Sehr, sehr nice. Ich mal gucken, dass ich die nur gegen viele Gegner einsetze. Hier zum Beispiel. Schweres Teilen sagt auch andere Sachen im Mikrofon. Ah schon cool. Und nun schon Mike, ich hatte meine Fähigkeiten, Leute. Oh, ich, ich wollte eigentlich selber schießen, oder? Also. Schießt von alleine? Ne? Okay, danke schön. Yeah, mein 13. one -up. Also, von denen ich insgesamt habe. Ich habe insgesamt schon mehr gewonnen, glaube ich. Ich bin ja schon mal gestorben. Einmal bin ich glaube ich nur gestorben, ne? Nur einmal, ne? ne? Das geil ist aber in diesem Display. ich muss nicht sammeln, ich muss das Spiel nur durchspielen auch oh, gar nichts sammeln keine keine Star Coins ich kann einfach chillen Und ich zeige euch einfach nur die ganzen Exits falls es welche a gibt welche a ich wollte eigentlich sagen welche also andere Secret Exits gibt oh Gott ich rede einfach lieber nicht oh das ist auf ich bin verbunden gerade mit dem Laser finde ich eigentlich bin ich nicht so gut mit dem Laser ach oh, komm sag doch mal ich muss noch mal angeben dass ich jetzt weiß, wie ich, mit, wie ich bis zu 1 komme. Yes! Da hab's wieder drauf, Baby. Das freut nicht Super dolly dolly dolly dolly. yeah. What up 14 One-ups. Glaubt ihr, wir kriegen 99 oder 100 One-ups? Ich weiß gar nicht, was das Maximum eigentlich ist. Das wäre interessant. Ich glaube 99, aber ich würde nicht meinen mein, mein Hintern drauf verwenden. Würde ich jetzt nicht mal annehmen. Uh, Arena. Ui. Vielleicht schaffen wir die heute noch. Ja die werden wir auf jeden Fall heute noch machen. Level 5. Oh, wieder so ein Level, ich weiß nicht, was ich für diesen Level halten soll. Oh Leute, hier oben ist ein Greenscreen. <lacht> so von den Regenschirmen, wenn da so eine Kanone oder irgendein Gegner mit dem Regenschirm kommt, da muss man immer aufpassen. Weil die Regenschirme, die leben dann doch immer noch. Und die verfolgen mich dann so. Wie man sieht. Ja, aber ich könnte es doch gerade noch so ausweichen, das ist natürlich sehr, sehr. Super. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Ja, war ja klar. Das war ja dann klar. Aber hier gibt es mal Heilung jede Fläche. Ja. Dann sie sich einfach nicht immer nicht immer einfach durch hinter Türen zu gehen. Dahinter Türen gibt es manchmal einfach coole Sachen. das war eine coole sache Aber ja, da gibt es da normal Gegner auch? Ich glaube mit dem Bosskampf von dem Typen. Mich zeigt die Bosskämpfe bei dem nicht, weil weil ich bin anscheinend zu krass. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich zeigen, die ganzen Bosskämpfe. Oh Gott, bin ich schlecht. Aber anscheinend bin ich zu gut und kill die zu schnell. Tut mir leid, falls das ein Problem sein sollte. Ich drehe anscheinend nicht rein Ich dachte, das irgendwie so einen Eingang. Das sah mir so nicht aus. So, aber hier drehe ich nochmal am Rad. Oh, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte. will ich noch mal zeigen. Das ist nämlich der Schlafi. Oh Gott, nein, ich werde angegriffen. Oh Gott, ich will noch den Schlafi zeigen. Schlafi, komm her. Ja, wenn wir den da sind, dann, dann. Da macht er irgendwann auf. Das immer noch das war die Fähigkeit, also niemals die den Schlaf hier aufsaugen. Da heißt die Schlaf, ich nenne aber so Und da, ja. aber mir auch egal. So, hier gibt es ein Bonus, glaube ich. Ja, Leben freut mich natürlich immer sehr bei meinem Skill. Oh, man. Aber ich spiele auch mit Tastatur. Ja, gut, es entschuldigt, aber nicht unbedingt. Äh oh ja, der Vogel, der Vogel gibt uns den high jump Wow. Er kann von unten die ganzen Gegner angreifen. Das heißt, ich könnte ja zum Beispiel so machen. Bam. Oder so. Oh, aber bei dem will ich lieber haben, den Cutter. Das ist Cutter besser. ja. Yeah. Ich euch alle halt ab. ich meine, das ist kinderfreundlicher Kanal hier. Ich schnitze niemanden ab. Das sind kinderfreundliche spiele da habe ich, da muss ich kinderfreundlicher Kanal sein. Ja. Und so. Oh jetzt brauchen wir sogar die Fähigkeiten und ich weiß noch, dass es links irgendwas gab. Ja, genau. Sowas merkt man sich einfach. Nein, ich, ich, ich habe das immer so gemacht. Okay, Ich weiß nicht, Ja, das war ganz weird, grad meine Lache, war ganz wirklich weird. Warte, gibt's, warte, hier ist ein Mond. Komm hier rein? Schade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 dann kann man die rausschießen, dann kriegt man so einen ultra der macht dann drei Schaden statt nur einen. Das ist das Ziel. Das war zu spät. Naja, ich habe euch schon, schon oft genug gezeigt, hier. Ja. Als ich die letzten Aufnahmen gemacht habe, oder letzten Aufnahmeversuch gemacht habe, da hatte ich auch irgendwie gar keinen Bock mehr auf das Spiel. Aber ich weiß nicht, wann das lag. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit versucht habe, diese gleichen Level immer wieder von vorne zu machen, weil ich so schlecht bin. So, ich kann es euch gleich, gleich mal, ganz, mal ganz kurz zeigen. Warp Star Station. Dieser Stern, dieser Warp stern der bringt dich auf eine andere Welt zu. Ja. Äh, hier, wenn ich jetzt drauf gehe, dann komme ich zur ersten Welt zurück. Aber das war ja nicht. Sondern wir wollen ja jetzt die Herausforderung machen: den Wettkampf. Arena. Zwei Kämpfer gehen rein und werden niemals rauskommen. Nur wenn der andere gewinnt, dann kommt der andere auch wieder raus. Du kannst eine Tomate ähm, und eine Fähigkeit gewinnen. Wow, meine Fähigkeit. Uh, Sorry guys, meine, meine Maus ist gerade irgendwie rausgeglitscht, weil ich mich außerdem fast runtergefallen und habe ich mich voll erschreckt und jetzt war ich, vielleicht gleich erstmal raus. <lacht> äh, ja, äh. Auf jeden Fall, ähm, wie der Arena funktioniert. Wir kämpfen gegen irgendeinen random Gegner. Also nicht im random das ist immer gleich bei, bei, bei den Arenen. Jetzt gegen den grünen Mr. Freezer-Typi. Wow, oh, der war ja mega easy. LOL. Und dann kriegen seine Fähigkeit und den Also wer die Fähigkeit ohne maxitomate braucht, dann gut ist Kämpfen. Der sollte das hier machen. Jetzt haben wir nämlich Freeze und jetzt machen wir den Bosskampf der zweiten Welt. Let's go! Oh, du bist es? Als ich ihn zuerst sah, wusste ich gar nicht, wer das ist und ich wusste immer noch nicht, wer das ist. Aber was der Typ macht... Der, der malt Sachen und dann schmeißt die auch gegen mich. Oh Gott. Ist aber nicht ganz so einfach, den Typen zu treffen. Oh Gott, bin ich schlecht! Normalerweise muss man dann seine, seine Zeichnungen dann aufsammeln los mit mir ich war noch nie so schlecht wegen den seht ich kann das nicht was ich lasse mit der fähigkeit ich lasse es ich schaffe noch so an und wisst ja was ich bring mich um kommt bring mich um hab ich schon verkackt kacke nicht so gut ich werde wieder rausgeschmissen ich bin nochmal vorne bam was zeichnest du? Die Nase. Die Nase, die die, die macht zu so Donnerdinger. Bam. Der Boss ist nervig und ich mag ihn nicht. Da kam auch nie mehr vor. Kann das sein? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil das er letzte vorkam in im Kirby-Game. Vielleicht kam er immer noch wieder vor. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich werde ja irgendwann jedes einzelne Haupt-Kirby-Game auf meinem Kanal bringen. deshalb Ja, yeah, weil ich das auf jeden Fall noch sehen. Och, Junge, ich dachte, wir kommen auf die andere Seite. Bam. Was ist der jetzt der Kompliment? Okay. Kommt dann immer in die gleiche Richtung. Oben rechts. Nein, okay, dann nicht. Ich glaube, es kommt, kommt immer von den gleichen Orten. Aber nein, tut er nicht. und oh, Kirby. und du kleines Kirby. Mini-Kirby. Das ja cool. Ja, tut mir leid, mein Skill. Aber dieses, dieses dieser Kampf ist wirklich scheiße. Die mag ich nicht. Aber wir haben ihn noch durch. Einfach schwerer. Ich hab doch Damage genommen. Der Frau noch aber der reden Erstmal. jetzt geht's auf zu Welt 3 ja und es wäre Butter building Oh, pass auf Gabi pass auf Bruder, pass auf uff Hier ist ein Schloss. Will ich aber gern mal reinschnuppern, Vielleicht gibt da eine süße, hübsche Prinzessin, die ich küssen kann. Und oh yeah! Okay, das also hat sich am Ende noch wenig komisch angehört. Aber so wollte ich das eigentlich nicht sagen. Tut mir leid. Dann den Boss mal wieder und ich bin einfach scheiße in den Kämpfen, warum auch immer. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe so einen krassen Delay, wenn ich angreife. Mann, warum bin ich so blöd und doof in den Kämpfen? Das macht mich so traurig, weil ich. Das mich immer treffen. Ah! Ah! Ja! Disco! Yeah. Oh, hier gibt es Secret Exit. Ich weiß noch wie ich ihn erreiche. Hier runterspringen. Einfach so ganz random kann man hier runter. Und dann gibt es einfach eine Tür. wenn man dann nach oben gibt es nichts mehr nee. und dann kommt man zu, zum schalter diese schalter die bringen immer ein ziel und exit und ja yeah, den wettkampf haben wir direkt am anfang schon freigeschaltet das ist doch toll yeah. und, und, und, und laser nehme ich gerne auch mal mit denn warum sollte ich den da lassen das macht ja kaum War das eins? War das eins? Na, verdammt. Ich hab etwas nachgelassen mit dem Skill. Oh, verdammt, die Folge ist doch schon zu Ende. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Mal wieder, Leute. auf rein, schönen Tag noch. und Wir sehen uns dann.